Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Und heute sprechen wir mal ein paar Gründe, wieso Amazon KDP in Kombination mit Amazon FBA wirklich extrem, extrem interessant sein könnten. Und deswegen würde ich sagen, lass uns mal hier reinstarten. Also, lass uns mal anfangen. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, was ist denn überhaupt die Macht von Amazon KDP? Und das Ganze sieht ja wie folgt aus, dass wir einmal ein Buch erstellen lassen, einmal ein Buch kreieren lassen. Das Ganze dann sozusagen auf Amazon publishen, also self-publishen ohne einen Verlag oder irgendwas. Das können wir ganz unabhängig selber machen einfach. Und dann haben wir für jeden Verkauf, der dadurch generiert wird, Einnahmen, ohne dafür immer in Ware zu investieren. Vorher sozusagen wieder da den ganzen... Ich zeige jetzt mal Stress mit Import und Zoll und sowas alles zu haben. Das hat natürlich alles Vor- und Nachteile. Auf die kommen wir nachher noch mit Amazon FBA und Amazon KDP. Aber letztendlich ist es halt sozusagen eine sehr, sehr gute Möglichkeit mit KDP, sich einen Cashflow aufzubauen. Weil, wie gerade eben schon gesagt, wir haben einmal die Investition am Anfang und dann, wenn das Buch online ist, läuft das Ganze kontinuierlich weiter. Und wir müssen nicht, wie gesagt, neue Ware einkaufen und unseren und, und kommen da irgendwie in Liquiditätsprobleme. Und das ist auch, wie gesagt, der, der Grund, wieso Amazon KDP in Kombination mit FBA wirklich so mächtig ist, weil wir auch vielleicht mal anfangen könnten mit Amazon KDP, einige Bücher auf den Markt bringen können, um uns dadurch einen Cashflow aufzubauen von vielleicht 2, 3, 4, 5.000 Euro, die wir aber sozusagen auch eigentlich wieder direkt weiter investieren können in unser FBA-Unternehmen. Denn die Sache ist die folgende das KDP-Business ist wirklich super easy zum starten. Wenn man natürlich genau weiß, wie es geht, kann man da relativ in, in relativ kurzer Zeit, weil auch die Durchlaufzeiten kurz sind, schon einige Ergebnisse einfahren natürlich und dann sich mit ein paar Büchern wirklich einen konstanten Cashflow aufbauen. Die einzige Sache im Kindle-Business ist natürlich, dass die Skalierbarkeit nicht ganz so gegeben ist wie mit einem FBA-Produkt oder wie mit einem FBA-Business. Denn mit einem FBA-Produkt kann man mal 10, 20, 30, 40.000 Euro Umsatz im Monat machen. Das ist natürlich nicht möglich mit einem ganz normalen Buch, sage ich mal. Aber hier haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, mit Kindle uns einen Cashflow aufzubauen und den Cashflow dann zu nutzen, um wirklich die nächste Skalierungsstufe, sag ich mal, anzutreten und zwar dann das Ganze in unsere Amazon FBA, Produkte in unsere Amazon FBA Business eigentlich rein zu investieren. Und diese Kombination, die haben die wenigstens verstanden, weil die meisten, die fangen dann an mit ein bisschen, mit ein paar tausend Euro irgendwie äh, erfolgreich mit Amazon FBA zu werden, aber können dann ganz schlechte Produkte aussuchen, die vielleicht extrem günstig sind, die jetzt sechs, 7 Euro kosten oder können nur 200 Einheiten bestellen. Und das sind alles Anfängerfehler eigentlich weil dieses Geld relativ schnell einfach verbraten wird und äh, man dadurch keinen kein Impact darauf sieht und auch keine Ergebnisse mit erzielt. Wenn man das gleiche Geld aber in das Kindle-Business investieren würde, sozusagen die ersten Bücher mal äh, auf dem Markt, wenn die ersten Ghostwriter bezahlt, die ersten Cover kreieren lässt, die ersten Buchlaunches mal durchführt, dann hat man wie gesagt einen konstanten Cashflow, der immer weiter da ist, den man auch wirklich planbar hat und davon kontinuierlich sozusagen Geld entweder beiseite packt um sein Amazon-Business aufzubauen oder letztendlich ja, weiter in das Kindle-Business investiert, um da auch wieder weiter äh, durchzustarten. Und diese Macht von Amazon KDP die wollte ich einmal ganz kurz noch mit an die Hand geben, dass du auch wirklich verstehst, wie effektiv das Ganze auch wirklich sein kann. Vor allem in Kombination mit Amazon FBA. Und die Frage ist ja immer, ob Amazon KDP noch funktioniert und ob das auch so langfristig ist und ähm, ja, alles dazu. Und ähnlicherweise kann man sagen, dass das Ganze genauso funktioniert, wie Amazon FBA noch funktioniert und auch genauso langfristig ist, wie Amazon FBA. Denn die Grundsätze sind hier die gleichen. Wir müssen erstmal ein Buch auf den Markt bringen, was natürlich besser ist als die Konkurrenz. Nicht nur, klar, inhaltlich, thematisch, sondern es muss auch relevanter für den Kunden sein und auch ansprechender, was das Cover angeht. Das ist, das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die natürlich auch beachtet werden müssen, wo wir uns aber auch kontinuierlich verbessern können, um immer am Zahn der Zeit zu bleiben und um immer auch das relevanteste Buch wirklich in der jeweiligen Nische zu haben. Und das ist ein Faktor, wieso KDP auch wirklich langfristig funktionieren kann und ob KDP noch funktioniert. Ich meine, jetzt gerade sind wir auch noch natürlich mit Corona in der Situation, dass die Leute natürlich zu Hause sind, die Leute lesen äh, mehr denn je, sie sind online, sie müssen sich irgendwie die Zeit tot, äh, Zeit tot schlagen, sag ich mal. Und solange Leute irgendwas lesen, wird auch das Kindle-Business noch funktionieren. Das heißt, es wird heute funktionieren, es wird auch in fünf Jahren funktionieren, es wird auch in zehn Jahren funktionieren. Und vielleicht verändert sich nur die Relation von wie viel lesen Leute wirklich in physischen Büchern versus wie viel lesen Leute auf ihrem Kindle-Reader oder auf ihrem E-Book-Reader. Aber auch das ist natürlich überhaupt kein Problem, weil vielleicht wussten sie es noch gar nicht, aber Amazon bietet natürlich auch Print-on-Demand. an. Das heißt, wir müssen auch hier nicht wie bei Amazon ein paar hundert oder ein paar tausend Exemplare von unserem Produkt oder unserem Buch sozusagen vorbestellen. Sondern wenn der Kunde das Buch kauft, dann druckt Amazon das wirklich für uns just on demand, just on time sozusagen und schickt es dem Kunden raus. Und auch hier haben wir die Möglichkeit mit einem Skript, einem Text, den wir hochladen, auf der einen Seite ein E-Book zu erstellen. Auf der anderen Seite aber auch dem Kunden ein physisches Taschenbuch zukommen zu lassen und das Ganze auch noch sprechen zu lassen, sodass wir dann noch ein Hörbuch haben. Das heißt, auch hier wieder die Macht von Kindle. Ein Text, ein Skript sorgt dafür, dass du sozusagen drei Absatzkanäle hast. E-Book, Taschenbuch und auch die Hörbuchversion. Und das hat natürlich, sorgt natürlich auch dafür, dass du mehr Umsatz machen kannst, denn das Taschenbuch kannst du natürlich teurer verkaufen als das E-Book und das Hörbuch kannst du auch teurer verkaufen als das E-Book. Und für jeden Kunden ist auch wirklich die passende Lösung dabei. Deswegen, du verstehst schon, dass KDP wirklich sehr interessant ist, aber vor allem auch in dieser Kombination mit FBA letztendlich einen großen Effekt haben kann. Denn generell im Unternehmertum ist es so, dass du sozusagen immer wieder weiter reinvestieren musst in dich und in dein Unternehmen. Und deswegen ist es vollkommen egal, ob du deine Kindleinnahmen, weiter in das Kindle-Business reinvestiert, weiter in dich investierst oder dann in das Amazon FBA-Unternehmen investiert. Denn in was wir eigentlich immer sagen, ist, hört auf zu sagen am Anfang, was aus dem Business rauszuziehen, bis es mal richtig Fahrt aufgenommen hat. Weil das bringt nichts sozusagen bei einem Unternehmen, was ähm, ja, vielleicht 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 Euro Umsatz macht, da schon was rauszunehmen und um dann sozusagen auf Handbremse zu fahren, sondern sorgt erstmal dafür, dass das Business wirklich durch die Decke geht, dass es skaliert, dass man einen anständigen Cashflow hat und dann kann man sozusagen Letztendlich sich aber was rausnehmen, sich mal die ein oder anderen Sachen gönnen, sage ich jetzt mal. Aber vorher würde ich das Ganze äh, wirklich noch immer weiter in die Skalierung reinstecken. Ergo neue Bücher oder neue Produkte. So, das war es auch schon mit dem Video. Also ganz kurze Zusammenfassung. Kindle funktioniert genauso wie FBA noch. Kindle ist auch genauso langfristig wie FBA noch, denn solange Leute... Produkte kaufen, wird Amazon FBA noch funktionieren. Solange Leute noch irgendwas lesen, wird KDP noch funktionieren. Ne? Und nutze die Kombination, reinvestiere das Ganze, starte aber auch mit Kindle, falls du siehst, okay, Amazon FBA, ich habe nicht das notwendige Kapital, um damit wirklich loszulegen, um wirklich erfolgreich auch zu sein. Dann fang kleiner an, nutze das Kindle-Business, baue dir damit genügend Cash auf, um das dann, wie gesagt, für den Aufbau deines fba Business zu nutzen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.